Wir haben so ein Buch gemacht und da, da hat jeder sein Foto auf der Seite gekriegt und dann haben die anderen, die Stärkeren von denen, geschrieben. Bei mir haben sie geschrieben, ich bin nett wörtlich, hilfsbereit. Ja. Die Frau Lehrerin die hat eine Papierrolle ausgerollt und da haben alle 15 Kinder drauf moin. Aber wir haben alleise sein müssen. Und das hat geklappt. Und da wollte man die stärker kennen von jeder. Ich war zum Beispiel hilfsbereit, wenn ich wenn jemand nicht so, wenn jemand nicht so gut zeichnen können hat, dann habe ich einen gekauft. Oder wenn jemand nicht die Stifte hat, was er braucht, dann habe ich ihm die gleiche. Dass ich friedlich war, also zum Beispiel nicht das gekupft habe oder so. Jeder hat von anderen die Stärke entdeckt. Und zum Beispiel, jeder hat so gestaltet, dafür wir ich habe eine Blumenwiese gemacht mit Vögeln und die anderen am Berg und der Dörfer dazu und so weiter. Also, wir haben nicht und euch haben zusammengekauft. Und dann haben wir die schöne riesengroße Blüte in der Aula außer aufgelegt und wir waren stolz über uns und wir waren glücklich. Wir haben, waren da mal bei der Albakras und da, da haben wir Wettrennen gemacht. Und da sind wir auf der Albacra gegeten. Das war auch toll. Das, das war, glaube ich, eines von meiner tollsten Erlebnisse für die Schule.